Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Start-Trade beträgt jetzt 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren und der Tagesnews. Euro, US-Dollar sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen, das reicht nicht, ich suche weiter. Euro Yen Auch hier müsste da Kurs noch etwas fallen Okay, ich steige ein. Gegebenenfalls nochmal. Sollte er rausgehen. Aktuell sieht es gut aus. Noch 10 Sekunden Perfekt Ich suche noch einen Trade Euro britisch Pfund auch ganz gut aus allerdings müsste auch hier der Kurs noch steigen US-Dollar Yen Ich gehe da Euro US-Dollar. Hier steige ich ein. Wer diese Strategie erlernen möchte, kann sich die letzten beiden Plätze sichern. Einen der letzten beiden Plätze. Nächstes Jahr ist das dann nicht mehr möglich. gut aus. Noch zehn Sekunden. Perfekt, bis zum nächsten Mal.